Mein Name ist Johann Peters, ich komme vom Kreis Soos und äh, bin Projektleiter vom Projekt Big Bird Westfalen. Ein Projekt aus der digitalen Modellregion, was wir äh, mit Schwerpunkt in den Kreisen Soest, Una- und Hochsauerland durchführen. Worum geht es in dem Projekt? Äh, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit einem barrierearmen, smartphone-basierten bear system und wollen die Entwicklung und Erprobung dieses Systems zur operationellen Einsatzreife bringen. Am Ende des Monats sollen Sie letztendlich als Kunde nur noch einen Bestpreis bekommen, dann eine entsprechende Abrechnung. Vom Prinzip her ist es so, Sie steigen in den Bus ein, bekommen das Ticket aufs Smartphone, Sie steigen automatisiert die Bestpreisberechnung für, das, für Ihre Fahrt. Mein Name ist Hannah Schulte, ich leite zusammen mit Jörn Peters das Projekt Big Bird Westfalen. Ähm, Big Bird Westfalen ist ein äh, barrierefreies oder barrierearmes Check in Be Out System. Wir wollen in dem Projekt die digitalen und barrierearmen Mobilitätsketten weiter ausbauen. Wir möchten bei den Kunden die Ängste abbauen, sich am Smart und dem System zu vertrauen. Ähm, wir möchten mit der Bestpreisabrechnung dem Kunden die Möglichkeit geben, sich ohne sich mit dem Tarif auseinanderzusetzen, die besten Preise zu sichern. Das garantieren wir ihm auch in dem Zuge. Und wir möchten in dem Projekt zukünftig unsere Umsteigebauwerke barrierearm navigierbar machen, um auch äh, in indoor die Möglichkeit zu schaffen, dass der Kunde auch das richtige Gleis ähm, erreicht. Wir sind Teil der ÖPNV Digitalisierung im Projekt E Tarif und gucken damit immer weiter auf äh, NRW. Wir haben kein Open Source Projekt oder keine Open Source Software, aber ähm, durch den modularen Aufbau unseres Systems, durch verschiedene Anbieter, ist es möglich, unsere Entwicklungen in andere Apps zu integrieren oder in zukünftige Apps direkt mit aufzunehmen. Wir gucken weiter auch nach NRW in die anderen Projektforschung und wollen durch den Abgleich mit anderen Projekten vergleichbare Ergebnisse erzielen. In Ergänzung äh, zu der Übertragbarkeit möchte ich noch kurz ausführen, dass wir ein umfassendes Datenschutzkonzept für solche check in b out systeme erstellen und das natürlich auch gerne zur Verfügung stellen. Weiterhin äh, haben wir durch diesen modularen Aufbau erreicht dass wir ganz viele weitere Apps, die jetzt auch schon existieren, entsprechend ausstatten können. Das heißt, die Integration solcher Programmierungen ist relativ leicht gemacht über die Schnittstellen und mit einer aktuellen Evaluierung von circa einer dieser Apps können wir klare Aussagen auch dazu treffen, was sinnvoll ist und was nicht und wir auch gute Ergebnisse liefern können.